Liebe Filmfreunde, liebe Freunde der Rosa-Luxemburg-Stiftung, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch mit Wolfgang Kohlhase. Wir haben zwei Anlässe. Einmal nachträglich feiern wir oder erinnern wir an den 90. Geburtstag von Wolfgang Kohlhase, den er im März begangen hat und wir haben natürlich ein großes Jubiläum, 75 Jahre Gründung der DEFA. Und Wolfgang Kohlhase zählt zu den Filmschaffenden bei der DEFA, die uns mit einer ganzen Reihe von Filmen erfreut haben. Vor nicht allzu langer Zeit hat Eisstorm und die DEFA-Stiftung zum 90. Geburtstag von Wolfgang Kohlhase eine Box mit zwölf Filmen vorgelegt. Sein erster DEFA-Film, Die Stirnfriede und der letzte DEFA-Film, Der Bruch. Und dazwischen haben wir eine Reihe von Filmperlen. Und was natürlich noch sehr wertvoll ist, dazu gibt es auch noch das Buch, das im Verlag Neues Leben erschienen ist, auch zum Geburtstag, um die Ecke in die Welt, über Filme und Freunde. Dieses Buch ist auch in der Box enthalten. Wer es aber separat kaufen möchte, kann es gerne tun. Unsere heutige Veranstaltung ist eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt und Rosa-Luxemburg-Stiftung Kulturforum hier in Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den beiden Institutionen, dass sie uns diese Gelegenheit geboten haben, mit Wolfgang Kohlhase ins Gespräch zu kommen. Ich möchte eingangs ein Zitat voranstellen dass ich so treffend finde, dass ich es gern Ihnen vorlese. Jana Simon, eine Journalistin, die für die Zeit schreibt und für den Tagesspiegel, hat 2012 in die Zeit geschrieben über Wolfgang Kohlhaaser. Er schreibt die besten Dialoge des deutschen Kinos. Und das seit 60 Jahren. Wo hat er das gelernt? Bewundernswert ist Kohlhases sprachliche Präzision. Wie er Sätzen einen Rhythmus verleiht, Pointen setzt und ganz genau hinsieht, wenn er ein Milieu oder Personen skizziert. Kohlhase schreibt sehr lebensnah. Seine Dialoge funkeln, Manche werden gerne zitiert. 2010 ehrte ihn die Berlinale mit einem goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk. Anlässlich der Verleihung lobte die Jury Kohlhases Gespür für Authentizität in seinen Figuren wie in seinen Geschichten. Seine lakonische, sehr ökonomische Sprache und seine feine Ironie. Wolfgang, Schreiben fürs Kino, das ist deine Profession. Du bist am 13. März 1931 in Berlin geboren. Und wir machen gleich einen Sprung, weil wir das sonst alles gar nicht schaffen. Du hast als junger Mann das Glück gehabt, gleich journalistisch tätig werden zu können, nämlich beim Start. Und diese Zeit des Schreibens hast du aber genutzt auch, um dann zur DEFA zu gehen. 1950 bis 1952 hast du als Dramaturgieassistent bei der DEFA gearbeitet. Da war sie ja noch ganz jung. Und seit 1952 bist du dann freischaffender Drehbuchautor und Schriftsteller. Dein erster Film der hier auch in dieser Box den Anfang bildet, ist die Störenfriede. Nun muss man dazu sagen, dass es nicht der typische Kohlhase-Film ist, nämlich deine Idee, dein Drehbuch von A bis Z, sondern du bist zu diesem Film noch hinzugezogen worden. Es gab einen anderen Drehbuchautor, nämlich... Ähm, Herrn Kupsch und es gab einen Regisseur Wolfgang Schleif und man war der Überzeugung, dem Drehbuch fehlt ein bisschen Pep und das sollte eben so ein junger, angehender äh, Drehbuchautor reinbringen. Vielleicht sagst du uns noch mal so ein bisschen etwas zu diesem Film, Die Stirnfriede, den ich mir übrigens gestern noch mal angeschaut habe. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich diesen Film an. Der hat schon etwas Besonderes. Und ein Stück Wolfgang Kohlhase guckt da auch schon vor. Ja, und wie kam das alles? Ja. Äh, äh, soll ich erzählen, möglicherweise. Das kam alles, weil... Das Jahr 1945 äh, ein Frühling war, wie es ihn nicht gegeben hatte, nicht in meinem Leben. Es war der Frühling, in dem der Krieg endete. Und äh, um uns herum, die wir Leute wie ich damals 12, 13 Jahre alt in Berlin lebten, hörte der Krieg auf, da wo wir wohnten und eine ungeheure Menge von Neuigkeiten äh, stürzte ins Land, kann man sagen. Man hatte gesagt, äh, die Nazis sind eigentlich die Welt und wenn sie weg sind, ist die Welt kaputt. Es war nicht so. Und man begriff, staunend, äh, es hört nichts auf, hm. es fängt etwas an. Und so dachte man auf eine Art und Weise an die Zukunft, die plötzlich sichtbar wurde, die man sich nicht genau vorstellen konnte. aber wo es Türen gab, an die man klopfen konnte und andere Leute haben die Türen aufgemacht. Äh, es begann das Leben im gewissen Sinne nochmal. Hm. Und so war ich interessiert an, ich habe gerne gelesen als, als Kind, relativ wahllos, aber mit, mit Meinungen, die ich dazu hatte. Äh, irgendwie kam ich auf den Gedanken, vielleicht könnte ich auch schreiben, weil ich gern erzählt habe. oder ich, Mich haben Leute interessiert, mich haben Umstände interessiert und ich habe mich selbst interessiert. Ich habe mich interessiert. Und so war ich eines Tages ein Journalist und obgleich keiner war. Ich hatte das ja nicht gelernt oder was. Und wie lernt man schreiben? Wie lernt man sehen? Wie lernt man hören? Alles passierte auf eine spielerische Weise und der große Hintergrund war, der Krieg ist vorbei und soll für immer hinter uns liegen und niemals wieder vor uns liegen. Das war ein sehr starkes Lebensgefühl. und äh, Alles ist sehr schnell passiert. Als ich zwölf oder 13 war oder 14, Beispielsweise, weil ich mhm. hinterher ein Journalist war, ein, ja, ja. ein Reporter in Berlin herumging und über Leute äh, schrieb und nachdachte. Aber als ich 13 war, nur zwei Jahre vorher, mhm. habe ich gedacht, äh, in der Zeitung steht, was wirklich passiert. Mhm. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass das, was in der Zeitung steht, von anderen Leuten da reingeschrieben wird mm. und dass sie ihre Meinung hinzufügen. Mm. Da ich dachte, Zeitung, das Wort ist ja klar, da steht mm. drin, was passiert. Und so war mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Suche nach einem Beruf, nach einer Tätigkeit, auch das Erstaunen verbunden, dass es ja eine ganze Welt gab, die man uns verschwiegen hatte. Mm. Und das war die wirkliche Welt einmal, aber es war auch die Welt der Literatur mhm. und der Kunst und, wenn man will, des Kinos. Äh, es war eine, eine Zeit der großen Entdeckungen. Und ich muss das sehr verkürzen. Ich war bei der Zeitung, obgleich ich es nicht gelernt hatte. Warum sollte ich nicht bei der DEFA sein, obwohl mhm. ich es nicht gelernt hatte? Mhm. Es hat machen hat ja auch immer mit Nachmachen zu tun. Man guckt eine Geschichte an und sagt, das könnte ich auch erzählen oder ja. meist irrt man sich? Meist ist mehr Aufwand in einer Arbeit und mehr Kunst und mehr Erfindung, als man auf den ersten Blick sieht. Und je einfacher sie wirkt, umso schwieriger ist es. Umso viel ist ja das ja, ja. einfache, ist schwer zu machen ja. und. Um kurz zu sein, braucht man Zeit. Ja. Seltsamerweise ist es so. Und so passierte so vieles zur gleichen Zeit. Mhm. Ein anderer Blick auf die Welt, ein anderer Blick auf die Nachbarschaft, mhm. ein anderer Blick in die deutsche Geschichte, mhm. eine andere Art von Lesen. Mhm. Ich hatte das das Buch meiner Kindheit war Tom Sawyer von Mark Twain. Mhm. Das hatten wir seltsamerweise zu Hause, obgleich meine Eltern noch nicht lasen. eigentlich. Mhm. Dieses Buch hatte sich versteckt, anscheinend, um von mir gefunden zu werden. Mhm. Und ich dachte, das ist das schönste Buch der Welt, wenn es dieses Buch gibt, ja. dann braucht keine anderen geben. Das kann man immer wieder lesen. Ja. Aber dann kam ein anderes Buch dazu, und es waren, dazwischen waren nur drei Jahre vergangen. Hm. Und dieses andere Buch war ein völlig anderes. Es hieß Stalingrad und hm. ein Mann, dessen Namen ich nie gehört hatte, Theodor Plivier, hm. hatte es geschrieben. Hm. Und eine andere Art von Frage stand in diesem Buch. Wie sind die denn da hingekommen, mhm. so weit ja. zu Fuß durch mhm. die Steppe und hatten da keine Mäntel mit. Mhm. Äh, also das dunkle Geheimnis, das mhm. den Namen Stalingrad hatte, wurde in diesem Buch berührt. Mhm. So, und äh, Gute Bücher verderben den Geschmack für schlechte Bücher. Mhm. Äh, irgendwann habe ich... Gewusst, ich, habe, ich habe, meine, habe meine Fragen an Bücher und ich habe, habe meine Wünsche an, ja. an Bücher und auch an Filme. Jetzt mhm. spreche ich mal rüber zu ja. Film mhm. ich, war, ich, war ich ging ins Kino wie alle jungen Leute damals und sah die Filme der, der Nazi-Zeit. Das war eine merkwürdige Mischung von, von ideologischer Doktrin. Von, von strammem äh, ja. vaterlandssinn ja. Äh, und von von lüge das ganze war verzuckert durch revue ja. also seltsamerweise in diese filme die im, im krieg gedreht wurden kein, kein film kam ohne treppe aus und ja. da kam das ballett runter ja. äh, weil der wirkliche krieg machte immer weniger spaß und ja konnte immer weniger Fragen beantworten mhm. und rollte auch zu und man ging ins Kino. Ich bin sechsmal in denselben Film gegangen, weil immer Pflegealarm war. Mhm. Es heulten die Sirenen, das wurde abgebrochen. Irgendwann wolltest du mal zu Ende gucken. Und ne? der entscheidende Satz war, wenn der Filmvorführer sagte, äh, Karten, war, suchen Sie Schutzräume auf, verlassen Sie das Theater, gehen Sie nach Hause. Äh, Karten behalten ihre Gültigkeit. Das war der entscheidende Satz. Und so habe ich sechsmal war ich unterwegs, um die Geschichte eines preußischen Obersten zu Ende zu sehen, dem, man, dem der König Unrecht getan hatte. Und dann gab es den letzten großen Film, der, in dem die Nazis auftraten wie die Nibelungen. Das war Kolberg. Und den habe ich 45 gesehen. Hm. Alle haben ihn gesehen, hm. wenn, die, wenn, wenn die Kinos noch nicht abgebrannt äh. waren. Wo noch ein Kino, hm. hat Kino? Hat hat also man ein monumental. Er war monumental. Ja, ja. Er war, hm. und, äh, und jeder wusste, der Krieg kommt ins Land. Und hm. dieser Film hatte damit zu tun. Hm. Äh, aber dann vergingen wiederum nur drei Monate. Und der Krieg war vorbei und die Besatzungsmächte, die nach Berlin kamen, aufgrund eines sogenannten Viermächteabkommens, abkommens von dem man damals nicht wusste, aber es wurde praktiziert, die Russen brachten Filme mit, die Amerikaner brachten Filme mit, die Franzosen brachten Filme mit. Die ganze Welt, entdeckte man staunend, ist ein zweites Mal da und zwar im Kino. Die Bilder der Welt. Man lebt mit der wirklichen Welt und mit den Bildern der Welt. Und das war eine staunende Entdeckung. Und die russischen Filme des, des Sommers 1945 waren ältere Filme. Das waren die Filme über den Bürgerkrieg und über die Revolution und über die Roten und die Weißen und, und über die Verteidigung von Petersburg. Es war so. Und die hatten eine seltsame, fremde Musik, diese Filme, eine, eine nie, im Kino nie gehörte Musik. Außer mit meinen sozusagen nicht zuständigen Ohren mal gehört. Und, und die Musik berührte einen. Aber ne? Die Musik berührte, ja, ja, und man ahnte, hinter der Musik steckt eine, ja. hinter diesen Filmen steckt eine, ist eine Welt. Ja die die eines Tages gerade ins land gekommen war ja. aber da, da, es muss es gibt viel neues sozusagen ja. und vieles was anders ist als ja. man dachte wobei die amerikaner zeigten ihre ihre ihre slapstick geschichten mhm. die franzosen erzählten Lieues-Geschichten. Also mhm. ohne liebe lohnt es sich alles nicht mhm. hat man gern gesehen mhm. und die Amerikaner äh, ließen große Autos von großen Brücken fallen. Hm. Also hm. eigentlich, alle Länder stellten etwas aus, was mit ihnen zu tun hatte. Hm. Und man saß zwischen all diesen Filmen und staunte. In diesen vier Sektoren von Berlin, ne? Die Hat vier ja Sektoren erlebt. von Berlin, ja. ja. Mann, ja. ja, ja. Und, äh, und die. die, die es war ja die, auch ein kultureller Wettstreit. Es, es war ein Wettstreit und, und, die, und Ost und West. Hm bedeutete zunächst ja einfach Ost und West und mhm. noch nicht dieser Osten mhm. und jener Westen. Ja. So, alle diese Dinge fühlten sich ja erst allmählich mit, mit einer Realität, die sich sehr schnell änderte mhm. in Berlin. Und in dieser Zeit war ich auf der Suche nach der Möglichkeit, für eine Zeitung zu arbeiten. Mhm. Aber ich hatte einen Freund in der Schule, der wollte Schauspieler werden. Also du brauchtest auch immer hm. Leute, die in eine ähnliche Richtung hm. wollten. Und hm. der Freund hatte eine Freundin und die Freundin hatte eine Freundin und so öffneten sich Fenster in, ja, ja. In, in, in andere Wirklichkeiten. Andererseits hatten wir in der Mittelschule, wo mit Zigaretten gehandelt wurde und mit amerikanischem Tumenkäse, äh, hatten wir eine mich bis heute rührende Deutschlehrerin, eine, eine, eine alte Dame könnte man sagen, und die hat uns versucht Fontane zu erklären. Hm. Und wir wollten doch nichts von Zentane, Fontane hören. Hm. Wir, wir waren doch gerade aus Preußen ja. äh, äh, herausgerückt hm. und herausgerückt worden. Und, äh, Jetzt, was war mit preußischer Ehre, mhm. mit der Liebe auf den Rittergütern? Ja? Mhm. Das Wunderbare ist, dass die Frau auf der Schönheit dieser Geschichten bestanden hat. Mhm. Sie hat den Mut nicht verloren. Mhm. So hat die, der größte Teil der Schulklasse mit äh, Zigaretten gehandelt und ein kleinerer Teil, eigentlich zwei, drei Personen, mhm. äh, begaben sich in die Nähe von Fontane und, mhm. äh, und und das hat, hat mir einen Blick aufgemacht, auf, auf, auf, auf eine andere Abteilung der Welt, mm. auf die vielen Bücher, die es gab. Mm. Und so kam eins nach dem anderen, aber es waren spielerische Schritte mm. in ein Leben, von dem man wusste, das wird anders sein. Mm. Man, man wusste nicht, mm. wie es sein wird. Und wenn ich da... ich Gut, den, den, den mein, mein Freund, der Schauspieler werden wollte, machte Komparserie in dem Fall. Also bin ich mitgegangen, mhm. habe geguckt und erinnere mich bis heute an den, an den Geruch von, vom Scheinwerfer verbranntem Staub. Mhm. Danach rochen die Ateliers mhm. und waren sonst große, nackte Wände mit kahlen, mit glatten Wänden. Aber alles hatte einen... Ein Merkmal, den Zauber, Ein, alles und wahr. man hat diese diese diese Illusion gesehen, wie wie eigentlich äh, wie das inszeniert wird, ne? Ja, auch und ja, ja. hat auch gesehen, dass dahinter Arbeit steckt. Ja, ja. Ein Mann mit einer Mütze erklärt ja. einem anderen Mann, was er machen soll. Ja, diese vielen und, Gewerke äh, da, dort, ne? ja, wie, ja, wie wie wie aus aus der Bemühung vieler Leute etwas entsteht. Also mhm. dieser das hat mich sehr früh berührt, diese, diese Partnerschaft beim mm. Filmemachen. Aber da war ich noch bei der Zeitung und ich habe dann zwei Jahre mit, kann ich nur sagen, bleibendem Gewinn für mich mm. und mit der Möglichkeit, wunderbare Leute kennenzulernen, mm. die seltsamerweise Zeit hatten, mit mir zu reden. Mm. Oder mit uns, kann ich auch sagen. Ich war ja kein kein einzelgänger ja. aber es kam die deutsche immigration kam zurück hm. ich hatte nicht gewusst dass eine deutsche immigration überhaupt gab ja. eine deutsche sprache kam ins land hm. die ich nie gehört hatte hm. ich kannte ja nur die sprache der nazizeit ja. und und so ging so entstand eine große neugier und zwar immer mit dem mit einem merkwürdigen Selbstbewusstsein, das einem zuwuchs. Hm. Es war ja eine ganze Generation verschwunden. Hm. War tot hm. oder war tot im Hirn. Ja. Tot im Gefühl. Oder noch in Gefangenschaft. Oder noch in Gefangenschaft. Fehlte hm. überhaupt. Ja. Und man hatte das Gefühl, warum kann man da nicht dabei sein, wenn so, hm. wenn so viel Neues passiert. Hm. Das ist doch dafür gedacht, dass man sich beteiligt mhm. äh, und niemand, den ich kannte aus unserer Straße, aus meiner Gegend, äh, aus unserer äh, weit gestreuten Verwandtschaft, äh, niemand hatte jemals einen solchen Beruf gehabt. Mhm. Die Leute äh, noch haben, ich, die arbeiteten mit, ja. mit den Händen mhm. und äh, mein Vater war zu dieser Zeit in, in, in ferner Gefangenschaft in Lettland. Hm. Ich weiß überhaupt nicht, wenn er mich beeinflusst hätte. Hm. Hätte gesagt, du gehst in die Fabrik, dass hm. da gehen alle anständigen Leute hin. Ja. Ja. Da vielleicht hätte ich das auch gemacht, hm. ich weiß es nicht. Aber so war, war, war ich offen für, hm. für Überraschungen, einschließlich der Überraschung, dass ich mir Dinge zugetraut habe von denen ich nicht wusste, dass man das einfach probieren kann. Mm. Und so war ich dann auf dem, von der Zeitung auf, auf, und auf vielerlei, mit vielerlei neuen Interessen konfrontiert, war ich dann bei der DEFA angekommen, mm. weil ich dort Leute kannte, weil, weil das Ganze auch sich sehr gut anhörte beim mm. Film. Ich dachte, mm. wenn man mal bei der Zeitung sein kann, kann man vielleicht auch beim... Film sein hm. und also auf jeden Fall... Klingt noch besser, ne? Ist vielleicht noch besser. Also ah, so, ja. es, ist also, es war, war in dem Sinne eine große Zeit der Freiheit. Die, die ersten, kann, die ersten hm. Jahre nach dem Krieg waren eine, eine große Zeit der Freiheit. An der Stelle würde ich dich mal fragen, das habe ich dich glaube ich noch nie gefragt. Wir haben ja schon viele Gespräche geführt, aber ich habe dich noch nie gefragt, ob du die ganz frühen DEFA-Filme, die Mörder sind unter uns oder äh, irgendwo in Berlin oder Freies Land oder Ehe im Schatten, ob du die als, als Jugendlicher schon gesehen hast. Kannst du dich daran erinnern? Da kann ich mich sehr gut erinnern. Und Ich, äh, ich fange gleich mit dem Film an, der vielleicht auch zu Recht am meisten Ruhm erworben hat damals. Ja. Äh, und Das sind die Mörder sind unter uns. Ja. Das war mehr als ein Titel, das war ein Programm. Ja. Die Mörder sind ja. unter uns, war ja. ein Programm. Ja. Und wir haben... War ein Spiegel im Grunde genommen, ja. den man sicher den und Volk vorhält auch. Ich hatte nie einen Film gesehen, wo ein Mann an einem Gitter steht, mhm. durch das man ihn nicht hinauslässt und schreit, ich bin unschuldig. Mhm. Und er war nicht unschuldig. Er handelte von einer deutschen Schuld. Ja. Gleichzeitig kam, die Defa konnte ja politisch gesehen nichts anderes sein als eine, eine anti ufa hm. Sie musste diesen ganzen Müll aus der Nazizeit wegräumen. Hm. Und es, war ja, es, es waren ja auch verführte Verführungen dabei. Es ja. waren verkehrte Ideale. Ja. Missbrauchte Ideale. Mhm. Also man sagt, wie man so sagt, man führt die Leute ja, äh, äh, man führt sie eigentlich an ihren guten Eigenschaften ins Unglück. Ja. Nicht ja. einfach in ihren schlechten. Ja. Deshalb ist das so wichtig, ja. äh, welche Richtung eine Gesellschaft insgesamt nimmt mhm. und wie sie ihre Ideale formuliert mhm. und wie sie mit, ihr, mit der Alltäglichkeit umgeht. So. Mhm. Und dieser Film hat auf uns alle einen großen Eindruck gemacht, dass ich schließe jetzt einfach Freunde ja, und ja. entstehende Kollegen. Ja. Plötzlich hatte man Kollegen, ja, ja. als man anfing zu arbeiten. Ja, ja. Und äh, war von großer Bedeutung und hat eigentlich auch, es war eine bestimmte Art von Ermutigung, hm. äh, kümmere dich um die Welt, in der du lebst, hm. denke über sie nach, hm. lass sie dir erklären, wenn, ja. man, wenn man so will. Ja. Als ich dann später äh, anfing, das müsste ich ein bisschen springen, äh, wurde, wurde das ergänzt durch die Neorealisten. Hm. Und äh, wenn wenn die Mörder sind unter uns, versucht bereits eine eine andere Ästhetik. Ja. Das ist nicht der, das sind nicht die Kinoklischees der nee. Nazi-Zeit. spielt ja richtig in den Ruinen, wird es ja gedreht. Ja, ne? und also. das, die Merkwürdigkeit ist, Berlin war eine einzige Ruine. Ja. Ja. Aber der Regisseur Staute ließ eine extra Ruine bauen, <lacht> weil, die, die sozusagen an den deutschen Expressionismus erinnerte. Ja steile Maul Mauerreste ja. und so. Also eine, eine äh, lehrreiche Entscheidung, wenn man denkt, wie kommt die Wirklichkeit ins Kino. Mhm. Meist nicht, indem man sie nur abbildet. Man mhm. muss ihr etwas nehmen oder mhm. etwas hinzufügen. Mhm. So wie auch äh, das helle Blond äh, von Hildegard Knef mhm. war, war richtig und gleichzeitig konnte man es auch, konnte man auch sagen, so blond ist kaum jemand aus dem Krieg hm. nach Hause gekommen. Hm. So ja. schwerelos ja. blond und so. Aber die Ehe im Schatten war sozusagen, wenn man anfing, über Filme nachzudenken, eine große, ein, ein, ein, ein, ein, ein großer Film. Das setzt andere Filme nicht, äh, ja, ja. Hm. nicht zurück und nicht außer also, ich Kraft. Ich würde sagen, irgendwo in der Berühmten. Der berühmte, ist Film, ja ein, von, berühmte ja. Film von Metzig äh, ja. war Ehe im Schatten. Ja, ja. Ja, ja. Aber ein, ein Film, der seltsamerweise weniger vorkommt, ich weiß nicht warum, hm. ist Affäre Blumen von, von hm. Erich Engel. Ja. Äh, ein, ein, ein früher Film ja. mit einer. Mm. mörderischen Geschichte und mm. wunderbar inszeniert. Ja. Mm. Ist also, das ist komisch, dass manches bleibt, manches mm. tritt zurück. Aber ich habe durchaus die Unterschiede wahrgenommen, die die Filme einerseits vereint, andererseits auch getrennt haben. Mm. Es, gab auch, es gab auch anspruchslosere Dinge mm. und so. Aber es gab nun eben die DV und man hatte das Gefühl, gleich hinterm Zaun stehen wir eigentlich und haben, und vielleicht kann man, sind das Berufe. Mhm. Von, von diesen ersten Sachen, das sind die ersten zwei, drei Jahre nach dem Krieg, kenne ich eben äh, manche Freunde und Kollegen für die ganze Lebenszeit. Damals hat es angefangen. Mhm. Und man, es gab so etwas wie ein Generationsgefühl hm. am Anfang, hm. und es ist im Kino nie schlecht gegangen, wenn, wenn mehr als eine Person, wenn eine Gruppe von Leuten in dieselbe Richtung gedacht hat. Hm. So sind die Schulen entstanden, hm. der, der Neorealismus, hm. die neue Welle, was hm. auch immer, wenn sich ja, da, Interessen gebündelt ja, haben. Ja, und Darauf kommen wir nachher ja. noch mal, was, auch in den 60er Jahren ist das ja auch noch mal so deutlich. Aber noch mal zwei Sätze, zu die stören Friede. Also der Hermann Werner Kupsch hatte ja das Drehbuch geschrieben. Du wurdest gebeten, da mitzumachen. Das war, war ja eine tolle Chance auch und das hast du auch genutzt. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen sagen, was dein Anteil an diesem Film war. Also äh, du hast mal in einem Interview gesagt, der Kupsch hat das also so fast eins zu eins Makarenko umgesetzt. Also es war sehr, äh, sehr didaktisch, es war sehr hölzern und so, und, äh, aber junge Leute sind halt nicht hölzern. Hast du diesen Esprit der jungen Leute, an der Generation warst du ja, ja auch viel, viel näher dran. Was war dein äh, Beitrag an diesem Film? Also den Esprit der jungen Leute, da würde ich mich schwer tun, ihn jetzt entdecken zu sollen ja. in, der, in dem Film. Nein, die, Es fängt ja damit an, die, dass die DEFA vom Programm her, sie machte sechs oder sieben Filme im Jahr und sie hatten beschlossen, sie wollen einen Kinderfilm mhm. machen, grundsätzlich. Und nun drängt sich in diesen Kinderfilm in, in, die, in das gesamte Kunstleben mhm. der DDR. Gab es ja außer der realistischen Richtung mhm. gab es auch eine immer eine didaktischere Richtung, mhm. eine eine pädagogische, mhm. ein Film, die der weniger an seine Schönheit dachte und an seine Glaubwürdigkeit, sondern bestimmtes Gepäck trug und ja, einem bestimmte man kann Be auch sagen propagandistische Richtung so war, ja, ja so das, ja. das hat sich nicht sehr gut vertragen mhm. und aber dass man überhaupt dachte wir müssen Filme für Kinder machen mhm. hatte natürlich auch die Schule von anderen Kinderfilmen, die es ja, es hat immer Filme mit Kindern gegeben. Die berühmte Schule Tempel ja. war, also gehört nach Amerika und die Russen. Emil und waren, die Detektive ja, und die Russen hatten einen Film, der hieß Timor und sein Trupp. Ja. Also es gab, wer damals sechs, acht Jahre war, entging diesen Film nicht. Da, ja. da ging man hin. Ja. Das wollte man sehen. Ja. Und so hatte Kupf so eine Geschichte gemacht. Die mhm. Geschichte war relativ harmlos, wenn man mhm. so will. Man muss nur nicht an heutige junge Leute denken, das ja, ja. führt Evo in die andere Ecke. Aber es waren eigentlich relativ brave Kinder mhm. und, und der, der, der, der gewünschte... Junge oder auch der junge Pionier, die Kinder waren in den Pionieren organisiert. Mhm, ja. Also es war, hatte etwas von heiler Welt. Mhm. Und wenn die Kinder rebellierten, dann rebellierten sie eben eigentlich nicht, sondern sie fragten ihren Lehrer mhm. und der Lehrer sagte ihnen. Mhm. Und so, so ist der Film, sagen wir mal, von einer eingeschränkten Lustigkeit, weil die Kinder letzten Endes... Die Kinder sind, wie Kinder sind. Es ja. ist, ist, ist, ist nicht unsympathisch. Ja. Aber was habe ich daran gemacht? So gut sehr wenig. Weil die, die, diese Blickrichtung mhm. war nicht meine. Ja. Aber ich die, die, diese Geschichte war ja stecken geblieben während des Schreibens. Also sie gefiel nicht, sonst wäre sie schon, ohne dass mich jemand gefragt hätte, produziert worden. Hm. Aber die Kommission und die Direktion der DEFA, das gab es ja schon alles, es gab hm. ein Übermaß an theoretischer Diskussion, hm. wie, wie, wie muss der Held sein, der neue, wie, wie hm. muss der positive Held sein, das ja. heißt der Mensch, der positiv in die Welt tritt. Ja. Und das alles war ja drei Jahre nach dem Krieg oder ja. vier, also es waren auch komisch ein bisschen komisch forcierte Vorstellung, mm. dass sich Dinge so sehr einfach äh, entwickeln würden. Und immerhin wollte man diesen Kinderfilm machen. Und äh, Kupsch hatte auch nur ein oder zwei Filme. Kupsch war, war für mich ein älterer Mann, obgleich er war Anfang 40. Aber ich war ja Anfang 20, also so, das verschiebt die Relation und ich habe einfach versucht die Geschichte so zu schreiben, dass sie läuft, dass man ab und zu lachen kann, dass man so also ich, ich habe versucht mir einen Film auszudenken mit, mit Kindern in der Schule äh, den ich mir selbst angesehen hätte. Ja. Also ich habe versucht, den ich... Es, es, ist, es ist kein Schwergewicht geworden, sondern dem Film eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Und in, nur in diesem Zusammenhang, mhm. äh, und auch, dass diese Kinder eine hohe Glaubwürdigkeit hatten, auch, mhm. auch als, als Mitwirkende, mhm. äh, kann man sagen, in Ordnung. Es gab sowas. Aber ich hatte... Eigentlich nicht das Gefühl, das ist die Richtung Kino, die ich machen wollte. Denn das war schon die Zeit, als die Neorealisten aufgetaucht waren. Und, und wenn du an einen Film wie Fahrraddiebe denkst oder Rom 11 Uhr oder, oder Wunder von Mailand und so, dann begreifst du, wenn es Vorbilder gab, dann lagen sie dort. Wo, wo denn sonst? Die, die lagen ja nicht bei der Schulpredigt oder so. Und, aber der Film kam dann heraus und hat, hat auf eine, glaube ich, verwendbare Weise getan, was er tun konnte. Also ein Publikum von Kindern und den angeschlossenen Eltern zu unterhalten und auf das Leben hin zu deuten. Ja. 4,4 Millionen Zuschauer. Das ja, war schon da, was da muss man war. natürlich wissen, es gab kein Fernsehen. Ja, ja. Und, und dass es wieder Filme gab, auch, ja. auch in Ostdeutschland, ja. in der späteren DDR ja. oder in der gerade gegründeten ja, ja. DDR, ja, ja. Filme gab, das war ja, hat ja viele Leute interessiert. Das, ja. das wollte man ja sehen. Ja. Und gleichzeitig guckte man besonders kritisch auf den DEFA-Film, ja. ein, ein, wenn das Publikum bei bestimmten Fragen, die erwähnt wurden, mhm. klüger war als der Film, mhm. das ließen die Leute den Film natürlich merken, indem sie nicht hingingen. Mhm. So, also die ja. DEFA hatte immer auch, äh, war ja immer eine offene Grenze. Es, mhm. es liefen immer 20 Filme oder zehn, die importiert waren. Mhm. und und natürlich richtiges Kino waren mhm. verglichen mit mhm. mit unseren absichtsvollen mhm. aber auch sehr schonenden äh, mhm. Umgang mit der mit der Realität aber für mich war es die erste Chance und als das Studio äh, die Chance an einem Drehbuch mitzuarbeiten mhm. und als das Studio dann den Gedanken, der sich auf das junge Publikum richtete, äh, ergänzt hat und sagt, wir wollen nicht nur Kinderfilme machen, ab und zu auch, mhm. aber wir wollen Filme für junge Leute machen. Ja. Wir müssen für diese Generation, mhm. die zwischen den Stühlen groß wird. Ja. Äh, da stand inzwischen der Weststuhl und der Oststuhl. Mhm. So, und es war die Stadt Berlin mit ihren Abenteuern und, ja. und auch ihren Rätseln. Ja. Äh, so, dann, also beschloss man von den sechs, sieben Filmen, die das Budget hergab, mehr Geld war gar nicht da, zwei Filme in, in, in, in eine solche thematische Richtung zu machen. Und da ich schon an einem, an einem Film halb mitgeschrieben hatte, galt ich als Spezialist. So, ich meine, so merkwürdig ging, ging die Wege und in dem Zusammenhang lernte ich einen wunderbaren Partner kennen, Gerhard Klein, ein Regisseur, der noch keinen Spielfilm gemacht hatte, aber, aber dokumentarische Filme und wir kriegten sozusagen eine, eine, erzeugten eine gewisse Erwartung, wir könnten solche Filme eventuell machen und wir haben es versucht. Und so entstand als nächster Film schon etwas näher dran ja. äh, an, an dem, was ich eigentlich machen wollte oder dachte, dass ich machen könnte. Da kam dann Alarm im Zirkus, dann kam eine Berliner Romanze. Ja sozusagen die unvermeidliche Ost-West-Liebesgeschichte und dann kam als der, glaube ich, gewichtigste Film äh, Ecke Schönhauser. Und noch etwas war, ist da passiert mit uns, äh, die DEFA war ja besetzt mit einer merkwürdigen Mischung von Routiniers, die schon immer Filme gemacht hatten, auch auch in der Ufer, auch im Krieg. Die Kameraleute waren, haben für die Wochenschau gearbeitet. Und es war eine auch Mischung. Für die Spielfilme auch ja. ja, und auch für es war eine Mischung aus Routiniers ja, und ja. Dilettanten. Ja, ja. Die, die, wir waren die Dilettanten ja. und von dem Gesichtspunkt her waren die Neorealisten, mhm. die auch angefangen hatten als Straßenfilmer mit ja, der ja. Kamera auf, auf ja. der Ecke, mhm. äh, angefangen hatten mit. Laiendarsteller. Hm. Also so, sozusagen äh, den ganzen wunderbaren, äh, die wunderbaren Möglichkeiten der Schauspieler, das war zunächst nicht ihre Strecke, sondern, hm. sondern sie, sie suchten Gesichter, sie, ja. sie suchten Natur, hm. sie suchten das so, wie es wirklich ist. Und das alles konnten wir wenn wir darüber nachdachten, bei wem wir abgucken wollen. Gut gebrauchen, das, das konnte man sich zutrauen. Wir hatten im gewissen Sinne ja Angst vorm Atelier. Weil wir wussten, da sitzen die Leute, die seit 25 Jahren äh, immer dasselbe machen und das auch können und, und oben sitzen in der Pause und ihre Stollen essen. Und, hochmütig auf die Anfänger herabblicken. Also das, das, war eine, das war unsere Arbeitssituation. Aber wir konnten diese Filme machen, die dann zum Teil auch zu politischen Kontroversen führten oder zu kulturpolitischen. Es ist, es ist ja nicht immer, wo, wo es Meinungsverschiedenheiten gab oder auch Ungeduld oder auch Ungerechtigkeit. Ich, man, man, man muss darüber reden und man soll das nicht vergessen und man soll es möglichst genau beschreiben, wo lagen die Probleme in der Filmproduktion. Aber man muss daraus keine, keine Lebenskonflikte letzten Endes machen. Das, es wurde dann manches unbequem und schwer und auch töricht in der Filmpolitik. Bloß da muss man dann detaillierter darüber reden. Ja. Aber so war der Anfang, wenn ich an mich denke ja. und an Gleichaltrige. Das war damals, Konrad Wolf kam, der war noch in Moskau an der Hochschule, hatte wer aus der Armee weg. Frank Bayer war an der Filmhochschule in Prag. Ja. Die Filmhochschule in Babisberg machte auf, auch, ja. auch ein Kind der DEFA. Heiner Caro zum Beispiel, meine ich auch aus der, ich nenne nur die aus der Generation, äh, ging auf diese Filmhochschule. Die machte eine, eine Schauspielklasse auf. Äh, also wir waren plötzlich beim Film und hätten gar nicht ganz genau erzählen können, wie das eigentlich kam. Nun hast du ja mit, mit Gerhard Klein, also Alarm im Zirkus hatte 54 Premiere hast du 16 Jahre zusammengearbeitet. Also du hast äh, schon genannt eine Berliner Romanze 1956 57 Berlin Ecke Schönhauser, der wohl bekannteste und beliebteste Film. Dann ein besonderer Film, den ich ja sehr schätze und zu dem wir ja auch mehrere Gespräche vom Publikum schon äh, gehabt haben, nämlich der Fall Gleiwitz. Der Fall Gleiwitz, äh, der sich auszeichnet durch eine äh, fantastische Kameraführung eines tschechischen Kameramannes und ähm, auch einer äh, stummen Rolle von Hilmar Tate, die man nicht vergisst. Ja? Also ein wirklich wichtiger Film über, äh, den, ja, über die Lüge des Überfalls der äh, Polen auf die Deutschen, den Hitler dann äh, so äh, in der Propaganda zum Anlass genommen hat, also diese Lüge, ähm, jetzt wird zurückgeschossen. Das äh, war ein Film, und du hast, das, du hast das ja in vielen Gesprächen auch immer wieder betont, äh, dich hat auch immer interessiert, was mit Deutschland war. Du hast es als Kind miterlebt, ähm, und dir war auch immer wichtig, in deinen Filmen, später bei Konrad Wolf, der erste Film, ich war 19, machst du es ja ganz deutlich, eben dem Publikum noch mal klar zu machen, was haben die Nazis angerichtet. Also das war, glaube ich, Wolfgang, für dich immer, immer ein ganz wichtiger Aspekt auch. Ja, ich habe eigentlich nur zwei Themen mhm. gehabt oder ha habe sie mhm. streng genommen bis heute. Äh, das eine ist der Hintergrund meiner Kindheit mhm. und das ist der Krieg und die Nazizeit. Mhm. Und schließt natürlich ein die Frage nach dem Leben meiner Eltern. Mhm. Äh, und wie viel Leben ist missglückt und wie viel Leben ist verschwendet worden. Wie viel Leben ging einfach vorbei, ohne dass es zu sich selbst fand. Also in dem Sinne die deutsche Geschichte, aber gesehen aus der Betroffenheit, die sie im Großen wie auch im Alltäglichen äh, herbeigeführt hat. Und das andere war eigentlich wie ein kontrapunkt dazu ja. geh aus der Haustier und guck dich um was machen denn die leute so Wo, was worüber freuen sie sich denn also nah um leben zu bleiben ja, ja nah dran zu bleiben ja. und zu sagen ja. Ja. Äh, die königin ist eine große kinofigur hm. das mädchen an der ecke ist auch eine große kinofigur hm. hm. In der Regel kennt man das Mädchen an der Ecke besser als die Königin. Also muss man sich nicht wundern, wenn die öfter vorkommt im, im ja. Film. Ja. Also insofern ist doch klar, was, was, sind, was sind Filme und die Rollen, aus denen sie sich äh, äh, zusammensetzen, anders als, als ein Blick, der als der alltägliche Blick, aber mit liebevollen Augen, wenn mm. du willst. Also mit den, mit den. was sind die Hauptdarstellerinnen und was sind die Männer dazu? Mm. Und was sind die Gesichter der Schauspieler? Welche wunderbare Warum? die Leute gehen zu den Schauspielern. Wir haben doch lange... Denkt man darüber nach, wie wichtig ist so jeder Beruf. So, Also natürlich kannst du sagen, die Drehbücher, alles, aller Anfang fängt mit dem Drehbuch an, völlig klar. Aber was ist ein Film ohne Bilder? Das ist die Kamera. Ein Mann muss das in zusammenhalten und sortieren und die Übersicht nicht verlieren. Das ist der Regisseur, das ist der Regisseur und ja. er muss den Schauspielern äh, ein paar Dinge sagen, ohne sie zu ärgern. Ja. Also, muss sie zähmen auch manchmal. Ja, und er, also er muss... Ich habe Detlef Buch hat mal gesagt, ein gutes Drehbuch erkennt man daran, dass die Schauspieler morgens früh gern aufstehen. Also sich auf den Tag freuen. Es ist sehr indirekt, aber es ist nicht falsch. Ja. Und und insofern, warte mal, wo war ich jetzt, jetzt war ich... Äh, Na, nah am Leben, also du hast ja jetzt die Gewerke Ach so, ja, und, ich sage, und was also macht die, der Drehbuchautor die, die, jetzt? Die, die, ja. die Geschichte in ihrer, in ihrer Dummheit, in ja. ihrer, auch in, in ihrer Aussichtslosigkeit und wiederum mit ihrer Hoffnung mhm. und andererseits äh, das leben da wo du wohnst mhm. da wo es wo du es kennst auch. man erzählt ja die besseren geschichten über dinge die man über die man etwas ja. weiß so. ja. also das war auch die und die was ich eigentlich mit beinahe allen geteilt habe war auch diese die, diese lust alltäglichkeit zu entdecken mhm. und und zu sagen die kino ist die Kino ist die Kunst in den großen Städten. Es ist, Kino kommt mit den großen Städten überhaupt auf die Welt. Mhm. Und, und Berlin ist eine große Stadt und jetzt alles zusammengenommen. Mhm. Und was wir wissen, äh, dann ist es auch eine dramatische Stadt, eine Stadt aus der viel Unglück über andere Städte gekommen ist, aber die auch ihren Preis bezahlt und hat. Und dann kommst du wieder an, wie kamen die Russen in meine Straße? Also das, das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Ja, ja. Äh. Also diese 16 Jahre mit Gerhard Klein also ich habe das immer so auch aus deinen Erzählungen, was ich gelesen habe, wart ihr, mhm, wart ihr, glaube ich, ein, ein, ein kongeniales Paar. Ihr konntet gut miteinander, ihr wusstet umeinander, ihr konntet euch aufeinander verlassen. Ja, klar. Äh, Klein war, kam, war, kam aus der Laumkolonie äh, und ging als Kind ins Kino. Das Kino war ein Korridor dass hinten einen Knick hatte und da stand ein angekippter Spiegel mhm. und man konnte für 40 Pfennig, so hat er es erzählt, ja, ja. Also, so. man konnte für 40 Pfennig in dem geraden Korridor sitzen mhm. und auf die Leinwand gucken oder du konntest für 20 Pfennig im Knick sitzen und über den Spiegel auf die Leinwand gucken und er hat natürlich gern erzählt, dass er immer für 20, wenn ich, um die Ecke geguckt hat, weil das war ein Nachweis seiner proletarischen Herkunft, wenn du, wenn du willst. Ja. Aber da fällt mir noch mal ein in der die, die Kindheitsfilme. Wir haben merkwürdigerweise bis in den Krieg hinein noch Amerikaner, gut, die Amerikaner waren ja noch nicht im Krieg, ja, ja. aber auch englische Filme. Es, es gab es hingen noch so Sachen über, bevor das, äh, bevor das aufhörte. Und die 40 Pfennig spielen auch in meiner Erinnerung eine Rolle, weil ich nur jede, alle zwei Wochen 40 Pfennig kriegte. Und ich hatte Freunde, die kriegten jeden Sonntag 40 Pfennig. Also die sahen Filme, die ich nicht sehen konnte. Aber das Merkwürdige war, mich hat nicht so sehr verletzt oder ich habe nicht so sehr bedauert, dass ich diesen oder jeden Film nicht gesehen habe, sondern dass ich am Montag früh auf dem Schulhof nicht mitreden konnte. <lacht> wenn der Film noch mal vorgespielt wurde und mhm. wie der mit dem Messer durch die Zeltwand ging und mhm. und wie die Schlacht am blauen Berge sich entwickelt hat. Ja, ja. Und das zeigt das Kino auf jeden Fall immer auch äh, Kommunikation bewirkt. Mhm. Und man äh, diese Art von Gesellschaft, Gesellschaftlichung mhm. einer Geschichte ja. durch die Multiplikation, die über das Publikum entsteht, mhm. eine der wichtigen Qualitäten ist, die Film braucht mhm. und wenn er Glück hat, auch hat. Wolfgang, ähm, Gerhard Klein ist ja mit 50 Jahren 1970 äh, gestorben und äh, du hast dich einem anderen Regisseur dann ähm, angeschlossen für, für 13 Jahre, nämlich Konrad Wolf. Und der erste Film, ich war 19, ich finde es ist ein... Ein Meisterwerk der Defa, ein Film, der einen immer wieder ganz tief beeindruckt. Ähm, der zweite Film von Konrad Wolf ist so ein Geheimtipp eigentlich. Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Je öfter man den sieht, desto besser wird er. Das ist ein Film, der also rauskam, nicht so eine Beachtung fand, aber ich kann nur jedem ans Herz legen, der nackte Mann auf dem Sportplatz. Den Film sollte man sich einfach mal anschauen. Dann kommt Mama, ich lebe, 1976. Und dann kommen wir auf den Film zu sprechen, weil wir ja sonst das gar nicht schaffen, ähm, Solo Sunny. Das war ein preisgekrönter Film. Die Hauptdarstellerin Renate Kössner, die im vorhin Jahr leider viel zu früh verstorben ist, hat dort den Silbernen Bären bekommen und der Film wurde sofort auch in der Bundesrepublik gezeigt. Also der hat weltweit Beachtung gefunden. Und das ist auch wieder ein Film, wo, wo du an deine Berlin-Filme anknüpfst, ja, die wir ja schon genannt hatten. Also einen hatte ich jetzt noch möchte ich noch nachtragen, Berlin um die Ecke. Das war der Film, der nach dem 11. Plenum verboten worden ist. Aber hier bist du wieder richtig in deinem Metier und dieses Metier äh, beweist du dann nochmal mit Andreas Resen Sommer vom Balkon. Das sind ja so Filme, die, die so irgendwo eine Art Verwandtschaft haben. Du hast gesagt, du, äh, für dich war es immer wichtig, äh, zu schreiben äh, das, was, was du kennst, was dir nah ist. Und äh, ich glaube auch, was du liebst, denn irgendwie spürt man aus deinen Filmen auch immer, dass du Berlin liebst und auch, auch durchaus die Schmuddelseiten zeigst, aber das gehört eben auch dazu. Äh, Solo Sunny, vielleicht dazu nochmal ein paar Worte, weil das einfach ein Kultfilm ist. Ja, das ist eine... Eine, eine große Figur wahrscheinlich, eine, auch eine Kinofigur. Es, äh, äh, zustande gekommen ist das, indem ich, ich jemand kannte, der, der so, etwas, so etwas wie ein Modell war. Für, äh, äh, aber ich, ich kannte sie ganz lange äh, und hatte nicht gleich den Gedanken, das ist eine Filmfigur, sondern das ist ja sowieso merkwürdig, wenn du, wenn du die Ideen einfach nur reinbitten müsstest, dann wärst du ja umsingelt von guten Einfällen. Aber manchmal geht man lange herum und dann plötzlich äh, hat man das Gefühl, in einer Sache steckt mehr als, als ein kurzer Gedanke oder so. Und, äh, wie hast du das Conny nahe gebracht? Habt ihr darüber ich, ich, schon vorher gesprochen, bevor du angefangen naja, hast? ich habe, ich habe das, wie, wie ich oft gearbeitet habe, eine Sache erstmal auf 10, auf 20 Seiten. Hm. Notiert. Ja. Und zwar, um sie nicht zu vergessen, mm. um sie zu überprüfen mm. und um über die Fakten, die in ihr stecken, hinaus mm. äh, eine Tonlage zu finden. Manchmal hast du mit hast du eben mit drei Sätzen, äh, wird eine Figur lebendig. Oder ja. oder so. Aber das Ganze ist immer ist immer etwas äh, beides immer. Finden, hm. finden und erfinden. Es, denn bevor aus einem Menschen, den man irgendwo ken kennengelernt hat hm. und den man gerne in einem Film zeigen würde, hm. bevor das die wirkliche Figur eine Filmfigur wird, muss es ja eine Rolle für einen Schauspieler sein. Das heißt, er muss dem Schauspieler es muss dem Schauspieler die Situationen, die Konflikte, das Gegenüber, die Partner, die Zeit und die Umstände der Zeit, das alles muss dem Schauspieler zur Verfügung stehen, damit er äh, der die damit er zum eine, Fi Leben damit, er eine mhm. damit eine Figur ja. gerade habe ich etwas gelesen was aus einem Gespräch mit Andy Dresen genau zu diesem Punkt dass äh, jemand sagt der sehr gut meint und macht die, mhm. die, das war im Falle von Solosani und sagte ja. das ist nee das war nicht von das war Sommer vom Balkon ja. Mhm. Ja, Sommer vom Balkon auch die Geschichte zweier Mädchen. Ja. Und jemand sagte, es hat uns sehr gefallen und es ist ein schöner Film. Es ist wie im Leben. Mm. Und ich habe gesagt, wenn es wie im Leben ist, mm. dann hat es vielen Leuten viel Arbeit gemacht, mm. weil das Leben kommt nicht in den Film, will da auch nicht unbedingt rein. Ja. Zusätzlich musst du über das Leben mehr wissen ja, als ja. das leben in diesem augenblick hm. ausmacht hm. so also und äh, es, ga, es gab eine eine eine frau die sich eben in dem milieu das dann in solo sunny sich ja. öffnet äh, versucht hat durchzuschlagen hm. und erfolg hatte und misserfolg hatte hm. und und äh, viele Leute kannten sie auch oder sie war sagen wir mal so es kannten sie nicht so viele aber sie war ein sehr bemerkbarer Mensch hm. die hatte sie hatte Selbstironie hm. sie sie hatte sie hatte Härte hm. sie sie war rücksichtslos hm. sie war auch liebevoll also hm. sie war sie war was hm. sie war ein starker Mensch hm. äh, voller Widersprüche und wohnte im Prenzlauer Berg und mhm. alle kannten sie unter dem Namen Sanie. Das mhm. war ein, ein tatarischer Vorname und dass sie als Tatarin in Berlin lebte, ursprünglich in Potsdam und dann mhm. in Berlin, hat schon wieder zu tun mit dem Krieg. Denn ja. ihre Eltern waren hierher äh, deportiert worden und, und waren verschwunden. So, also, es begegnen einem sozusagen auf den verschiedensten Wegen dann immer ähnliche Fragen. Wie ist diese Welt? Wie ist sie wirklich? Und wie wollen wir dann über sie reden? Aber das, ich finde äh, Solo Sunny als einen unglaublich ehrlichen Film, der dieses äh, Milieu der, der Unterhaltungskunst, ähm auch sehr, sehr gut nachzeichnet. Der Film lebt auch von der grandiosen Musik von Günter Fischer. natürlich Das war sicherlich ein großes Glück, auch eben die Renate Krössner für diese Rolle zu finden. Wunderbar, wunderbar. Also, sie, hatte, sie hatte vorher schon eine bemerkenswerte Rolle gespielt, weshalb sie, glaube ich, dem Konrad Wolf Wahrscheinlich auch sehr nahe gekommen ist in äh, der Verfilmung Fernsehverfilmung. Zyankali hat sie die Hede gespielt. Ja. Äh, und ähm, das war natürlich das Stück seines Vaters. Und Zyankali war ja auch ein großer Erfolg in der äh, Weimarer Republik. Ein wichtiger Film, der auch nochmal in der Bundesrepublik, äh, als es um den Paragrafen 218, um die... Äh, äh, Frauenbewegung ging, eine große Rolle gespielt hat. Kommen wir zum nächsten wichtigen Regisseur, weil die Zeit schon uns wieder ein bisschen wegläuft. Das ist dann Frank Bayer. Nach Conny's Tod kommt als nächster Film eine Literaturverfilmung von Hermann Kant, ein bekannter Roman, der Aufenthalt, Regie Frank Bayer. Und eigentlich bei dem Film auch wieder das große Glück, wie bei Solo Sunny, ein Hauptdarsteller, der äh, ja, grandios spielt, Sylvester Groth. Also Jackie Schwarz würde ich, würd ich auch schon nennen, weil ich war 19, ja auch, auch so ein äh, noch völlig unbekannter Hauptdarsteller, der äh, Kultstatus auch mit diesem Film er, errungen hat. Und hier äh, der Aufenthalt. Äh, ich finde, ein wichtiger Film. Hm? Wie sie, ich finde, es ist ein das sehr, ist ein sehr wichtiger Film. Ein Film, der mir sehr wichtig ist und ich glaube auch für Silvester wichtig ist. Ja. Und eine, eine große und ungewöhnliche Geschichte, weil da fängt ja wohl ohnehin alles an. Welche Geschichten erzählst du wem hm. und wie und ja. wann und wo und warum? Ja. Und das ist eine große Geschichte. Es gab den Roman und es gab das Angebot für Frank Bauer. Und wir kamen, sind dann über den Roman ins Gespräch gekommen. Mm. Und nun ist es ist schlecht über Filme zu reden, die man nicht gerade ja, ja. sieht, ja, ja. die man nicht gerade sieht. Aber aber es geht ja auch um die ja. Schuld im Krieg. Ne? Also das ist ja so, dass jemand wie in der Antike fast unschuldig, trotzdem schuldig ist. Ja? So, so, ein, so ein Aspekt ja, mit, ist da mit drin. Ne? Mitgegangen, mitgefangen, ja. ja. mitgehangen heißt, ja. heißt der Satz. Ja. Ja, das ist sicher. Ja. Es, ist eine, es, es ist vor allen Dingen auch eine wunderbare Arbeit aller Beteiligten. Ja muss ich sagen, die Geschichte liefert, in, der Roman ist ja ein, ein stärkeres Buch mit, mit sehr viel mehr Vorgängen. Ja. Die, die, die, der Film ist sozusagen die aus dem Roman herausgezogene Novelle, mhm. der, die, die, der, der ungewöhnliche Vorgang. Das ist ja Und die große Kunst, die, die du dann an den Tag legen musst aus einem... Ja, opulenten Werk etwas zu machen, was dann ein Film wird und trotzdem irgendwo äh, das Buch nicht, nicht gänzlich verrät. Das ist klar. Du musst, du musst von dem Buch weg, damit du zu ihm zurückkommen kannst. Ja. Äh, das ja. ist klar. Aber das ist nicht, indem man es langsam umblättert und, ja. und, und die Seiten verfilmt. Abfilm, ja. Ja. Nein, du musst, sein, ja. musst seine Essenz eigentlich gewinnen. Ja. Musst, musst ja. Nebenbei gesagt, ich habe eben zugehört. Also Renate Größner ja. hat ein großes Verdienst, dass Solo Sunny ja. so geworden ja. ist, wie er geworden ja. ist. Ja. Ich will das jetzt gar nicht ja. weiter auseinandernehmen. Silvester Groß gibt dieser Figur im Aufenthalt mhm. sozusagen eine, ein, ein Gewicht mhm. und... Und eine Substanz, die, glaube ich, ebenfalls den Film trägt. Ja. Du hattest jemand? Jackie Schwarz, ich war 19. Jackie, ja. kein, kein Ich war 19 oh, ja. ohne Jackie Schwarz. Ja. Und wenn, wenn wir jetzt nur an diese ja, drei ja. denken, ja, ja. dann. Äh, und nicht an alle äh, ja. guten Schauspieler, mit denen man zu tun hat. Ja. Äh, und die. die äh, wenn wir nur an diese drei denken, dann kann ich sagen, Geschichten werden auch groß durch Schauspieler. Ja. Und, und, und äh, du, äh, alle drei Filme, die wir jetzt mhm. äh, genannt haben, sind nicht vorstellbar ohne diese, ohne diese Gesichter. Und, das, und wenn man so will, ist es die, die, die Korrektur unserer heiligen Anfängerüberzeugung, man nimmt keine Schauspieler, man nimmt das Leben direkt. Das, das ist, das ist ja auch nicht völlig falsch. Ja. Ja. Nur wir, wir waren natürlich als Anfänger, als wir, hm. wir hatten auch keine großen Schauspieler und die wollten auch nicht dringend mit uns arbeiten, hm. wenn man so will als ja, ja. Anfänger. Aber äh, wir, wir Wir waren auch große als, als sozusagen in Klammern als, als Neorealisten, neorealistisch infizierte Leute waren wir natürlich äh, auch große Puristen. Hm. Weil wenn du wenn du deine eigenen Wege suchst, dann ja. das eine ist, du findest, du findest dich selbst, aber. Du kannst natürlich auch sehr schnell an den Buch kommen, dass du denkst, man kann es überhaupt nur so machen. Hm. Meist stimmt das aber nicht. Und wenn man die Geschichte erzählen würde, die vom Fall Gleiwitz, ja. dann ist sie ein, ein, ein Gegenbeispiel. Hm. So. Hm. Weil das ein Film ist, wo die Kamera nicht versteckt ist. Hm. Äh, und wo jede Einstellung einen, einen, einen, einen poetischen Aspekt hat. Ja. Und, äh, aber das kann man jetzt hier nicht auseinandernehmen, nee. wenn man es nicht ansehen kann. Äh, Wir wollen trotzdem aber noch ja, über ein paar wichtige... Ja, ich will nur ja. sagen, auf jeden Fall, so viel habe ich mir in einer längeren Zeit der Beschäftigung mit all diesen schönen Berufen äh, ist mir klar geworden, es, es gibt keine Formeln. Hm. Setze nicht auf Formeln. Äh, äh, und es gibt auch kein Erfolgsgeheimnis. Kein Erfolgsgeheimnis nee. und, und es gibt keine ein für alle Mal richtige ja. Blickweise. Ja. Äh, wenn du aus dem Haus gehst, ja. weil du nicht die Welt untersuchen willst, sondern weil du deine schon mitgebrachten Meinung äh, Bestätigt haben willst. Ja, ja. Da kannst du viel versäumen. Ja. Ja, so, also, also diese Neugier braucht man. Die ist ja bei dir auch äh, bis heute da. Also ich will nur noch zwei Filme von Frank Bayer nennen. Der Bruch. Und dann hast du mit ihm 1997 noch ähm, Der Hauptmann von Köpenick gemacht. Mit ja, mit, mit, Junke. mit Junke in der Hauptrolle. Ja. Ähm, ein Film, der aber sehr persönlich doch äh, auch äh, deine Handschrift trägt ist die Grünstein-Variante, weil du hast ja gesagt, du hast auch immer gern zugehört, wenn Leute erzählen, und es gab begnadete Erzähler, und ein begnadeter Erzähler, wie du mir immer gesagt hast, war Ludwig Turek, der, ja. der aus seinem Leben äh, unendlich viele Geschichten äh, immer wieder beitragen konnte. Und daraus äh, ist die Grünstein-Variante erst als als Hörspiel entstanden. Denn an der Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass du ja nicht nur der Drehbuchautor bist. Du bist ja auch der Autor. Du hast ja eine ganze Reihe äh, wichtiger äh, Erzählungen auch geschrieben. Äh, Silvester äh, mit Balzac war, war äh, eine frühe Arbeit. Und hier ist noch mal etwas bei Wagenbach gerade herausgegeben worden, sicherlich auch, zum 90. Geburtstag, Erfindung einer Sprache und andere Erzählung mit einem Nachwort von Andreas Dresen. Also ähm, du bist eben immer auch Autor gewesen. Die Grünstein-Variante ist äh, eine sehr schöne Geschichte, da du ja auch gern Schach spielst und weißt, dass ich äh, ein begeisterter Schachspieler bin. Ähm, äh, handelt das natürlich von, von, äh, auch vom Schachspielen in einer Zelle. Ne? Ja, also, ja. Ja. Ja, was soll wir da machen? Ich meine, ich muss man den ganzen Film erzählen. Nein, nein, nein, nein. Ich will nur sagen, das war Bernhard Wicki war der Regisseur. Das war auch ja. ein großer, äh, äh, ja, Und großer Schauspieler. Ja, war auch. Äh, ja. Weil ich, aber dass wir jetzt bei Schauspielern ankommen ja. oder so, die man ja auch einem gedachten Zuhörer äh, in Erinnerung rufen kann, weil ja muss ich sagen, die, die, die, die Freude an Schauspielern, auch die Hoffnung auf Schauspieler und auf die besonderen Erfindungen, die sie machen aus ihrer besonderen Berufslage, ihre Verwandelbarkeit oder ihre Unverwandelbarkeit, alles sind, sind große Qualitäten die für mich sozusagen, wenn man sich eine Geschichte überlegt, und das geht ja manchmal leicht und manchmal weniger leicht, aber eine, eine Quelle der Ermutigung ist die Erinnerung an Schauspieler und die Hoffnung, wieder mit ihnen zu tun zu haben. Wolfgang, du hast ähm, mit Heiner Caro Begräbnis einer Gräfin gemacht. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal den Film angeschaut, Die Stille nach dem Schuss, äh, Volker Schlöndorf äh, mit Philipp Stölzel, äh, Baby oder wurde das Barbie also? nee, Baby aus? Nee, Baby, Baby. Ja, ja. Dann aber nochmal eine ganz wichtige Zusammenarbeit mit Andreas Dresen und die begann 2005. Da warst du äh, schon. Mitte 70 fast und Andi ja eine andere Generation, aber Sommer vom Balkon war ein grandioser Kinoerfolg, ein wunderbarer Film, der, wie sagte ich vorhin schon, der angeknüpft hat, dann Whisky mit Wodka und Als wir träumten, nochmal, also die Zusammenarbeit mit Andreas Dresen, die dir, glaube ich, auch wenn, wenn wir die großen Regisseure genannt haben, äh, glaube ich, gehört in diese äh, Kategorie auch Andreas. Andy ist ein großer Regisseur. Ja, ja. Das ist kein Zweifel. Ja, ja. ja. ja. Dann hast du ähm, mit Andreas Kleinert noch ähm, Haus und Kind gemacht, mit Matti Geschoneck in den Zeiten des abnehmenden Lichts äh, auch ähm, äh, ein, eine Literaturverfilmung äh, von, Sorry, Eugen von Eugen Ruge ja. auch wieder hast du ja ein ähnliches Prinzip wo du das auch sehr verdichtest nicht eigentlich äh, auch ja, wieder auf, sehr fokussierst ja, ne? ja, ja. Gut. man kann es ja gar nicht anders machen ich weiß nicht man kann es auch anders machen ja. aber es äh, eigentlich es gibt schon so sagen wir mal außer nicht nur eine Ökonom eine ökonomische Logik es gibt auch eine ästhetische Logik mm. wie groß du den Körper einer Erzählung mm. begreifst also worauf was man für ziemlich sicher nehmen kann äh, so vier Personen wie nötig und so wenig Personen wie möglich äh, also eine, die Konzentration eines Sujets äh, ist, äh, ist, ist ein Teil der Arbeit äh, und weglassen ist, äh, ist eine schöne Übung. Und ein Satz, den ich gern habe und deswegen öfter mal sage, was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Mhm. Also man, äh, man, man darf nicht über die eigenen Füße stolpern, mm. aber man muss auf das, was man tut, versuchen, mit, mit diesem doppelten Blick zu gucken. Mm. Aus der Nähe mm. und aus der Ferne, mm. damit die Sache ihre Plastik kriegt. Mm. So. Wolfgang, die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt hatte im Vorfeld einen Aufruf gemacht, wer Fragen hat. Also ich habe jetzt vier Fragen, die ich dir ja unbedingt noch stellen möchte. Die erste Frage ist, Sie haben ja Drehbücher für sehr viele Filme geschrieben. Welcher Film oder Filme sind Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben und warum? Die Filme, die... Die wir genannt haben, ne? Ja, die, die haben wir schon genannt. Ja. Oder ich will sagen, die Filme die offensichtlich einer, einer nennenswerten Mehrheit von mhm. Leuten im Kino, einem Publikum mhm. die gefallen haben, die, die funktioniert haben, mhm. die, die sehe ich natürlich in der Erinnerung. Mhm. Und wenn ihr Erfolg auch damit zu tun hat, dass sie gut gemacht sind mm. oder ja. keine keine sozusagen keine billigen Effekte haben, mm. sondern Na ihre, Sa ja. ihre Sache mit Anstand ja. erzählt haben ja. und das hat ein Publikum interessiert, dann komme ich natürlich äh, auf die vier, fünf, sechs Filme, mm. die die jeder mm. die jedem einfallen, wenn wir ja. über dieses Thema sprechen, ja. nicht? Also ich, in dem Sinne habe ich sind, sind natürlich die Filme, die die größten Erfolge waren oder die größten das größte Gewicht hatten oder mm. beides hatten, ja. Gewicht und Erfolg. Da kommst du immer kommst du auf ich war 19 mm. auf so Rossani ja. auf Aufenthalt, ja. auf Sommer vom Balkon. Ja. Ja. Also es ja. so. so Berlin-Ecke Schönhauser. Berlin-Ecke Schönhauser ja, ist, ja, ist zu, meinem, zu meinem Vergnügen ein haltbarer Film. Hm. Überleg mal, der ist über 60 Jahre alt. und Aha lebt auch von Ecke Schall, ne? und lebt Schwill. von Ecke ja. Schall, auch mhm. einem, einem, einem, ja. in, in dieser Rolle ja. ja. bemerkenswerten Schauspieler. Ja, ja. Und, äh, oh ja, ja das, das haben wir jetzt ja. gut beantwortet. Ihre Dialoge sind einmalig. Sind Sie eigentlich immer mit dem Notizblock durch den Alltag gestiefelt und haben bei den Leuten auf der Straße, in Anführungszeichen, geklaut? Hast du eigentlich schon beantwortet, aber... <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Ich bin nie mit dem Notizbuch... Das ist vielleicht keine falsche, kein falsches Handwerk, ein Notizbuch ja. bei sich zu haben. Ja. Weil ich, ich... Nicht, dass ich mir so viel merke. Ich, ich merke, wie viel ich vergesse. Mm. Das ist... Wo ich sage, hättest du dir das mal aufgeschrieben oder mm. notiert oder so. Mm. Aber generell kommt kommt Dialog, kommt aus, aus der Komplexität einer Figur, hm. einer Situation, hm. wenn du willst, auch einer Gegend. Hm. Aber du man darf keine Ausdrücke abschreiben und hm. kein Jargon. Hm. Nichts ist so hm. unmodern hm. Äh, wie das Moderne von gestern. Hm. Also das, das taugt gar nicht, sondern hm. Die Art des Sprechens ist eine Art des Denkens ja. und sehr oft ist die Sprache dazu da, um die Gedanken zu verbergen. Aber das ist eine ihrer Funktionen, meine ich, und ja. nicht, um, um alles klarzulegen. Also ich glaube, man... Und kommt eine andere Überlegung dazu, ich möchte die Schauspieler gerne bedienen. Möchte sie gerne... Ein, das ist, die Dialoge sind ja ein Teil ihres Arbeitsmaterials, nicht, nicht das ganze äh, so. Du möchtest da nicht so einen mageren Kanten hinlegen, Nein, ich, so, sondern ich, ein bisschen ich, ich, Butter aufs Es Brot, muss etwas ja. sein. Und, ja. und da komme ich noch auf einen Nebengedanken. Gerade wenn du, wenn es kleine Rollen sind, mhm. gib ihnen wenigstens einen großen Satz. Ja. Also, ja. Weil, ja. wenn das eine kleine Rolle ist und dann auch noch ein kleiner Satz, dann ist der Mann gekommen, aber er ist eigentlich gar nicht da gewesen. Ja. Das ist auch eine Frage der kollegialen Höflichkeit. Ja, das ist. <lacht> die dritte Frage, wie haben Sie die Wende erlebt? Äh, können wir ja nur sicherlich ganz kurz. Fühlen Sie sich mit Ihrer DDR-Lebensleistung anerkannt? Ich Nochmal, ja. ich habe eben... Also, wie, wie haben Sie die Wende erlebt, können wir ja nur ganz kurz, und fühlen Sie sich mit Ihrer DDR-Lebensleistung anerkannt? Ja, ich finde, dass was ich gemacht habe, ist in dem Maße auf die Welt gekommen und beachtet worden, wie ich mir das ja. vorstellen würde. Das ist... Ich weiß, das ist ein die Marktwirtschaft ist nicht kunstfreundlich und äh, die, die, auch, auch der Markt hat Aspekte von, hm. von Zensur. Hm. Und Aber eigentlich bist du auch in der Bundesrepublik mit, mit großen Preisen geehrt worden für dein Lebenswerk ja, und da, ich, da, da gehört ich, ja das... Das, ich was kann mich überhaupt nicht ja, ja. kann, ich, ich, ich kann das mehr als eine Frage ja, ja. sehen, die, die ich an mich selbst ja, habe. Ja. Nämlich, mir ist doch klar, ich treffe auf ein, ein Kinopublikum, wenn ich, wenn ich heute Filme mache, das aus anderen Kinderstuben kommt, mhm. das aus anderen Kinderstuben des Kinos, ja. ohne dass ich das jetzt äh, klassifizieren mhm. will. Und es ist eine Mehrheit. Es ist ein, es sind, das Publikum hat eine andere Geschichtserfahrung. Die Wurzeln treffen sich zwar irgendwo, wenn man zurückblickt, aber sie haben eine andere Kulturerfahrung, eine andere, die, die Berührungen mit, mit anderen, künstlerischen Möglichkeiten ist auf andere Weise entstanden. Es also äh, Trivialmusik spielt eine große Rolle äh, und das auch nicht nur negativ gemeint, sondern sagen, wo kommen denn die Effekte her? Und also Wolfgang, eine Frage, ich, weil dann ist nämlich unsere Zeit um. Die letzte Frage, was würden, und die finde ich sehr, sehr schön, diese Frage, Kompliment, die Fragestellerin oder an den Fragesteller, was würden Sie jungen Drehbuchautoren und Filmemachern heute mit auf den Weg geben? Das ist ein langer Weg. Sie sollen nicht müde werden. <lacht> ja, und sollen an sich glauben. Ich glaube, das ist, ist doch auch ein Aspekt, so wie ich dein Schaffen eigentlich ja, ja. sehe. Wolfgang, hast du doch... Auch ja. immer wieder an dich geglaubt. Das muss man ohnehin tun. Ich ja. meine, wenn einer von uns beiden irrt, muss ich das ja nicht sein. Ja. <lacht> ja, Wolfgang, das waren jetzt anderthalb Stunden Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuschauer, dass Sie die Kraft und Zeit gefunden haben uns äh, über diese anderthalb Stunden äh, ja, dabei zu bleiben und äh, dem Gespräch zu folgen. Die Möglichkeit besteht ja auch immer, äh, dass man so ein Gespräch, das steht ja dann Gott sei Dank im Netz. Man kann es sich nochmal anschauen, äh, man kann es vielleicht halbieren. Es gab ja Filme, wo es einen ersten und zweiten Teil gab. Äh, manchmal gab es auch einen fünfteiligen Film, Befreiung, ähm, sowas gab es alles. Ähm, Wolfgang, du hast eigentlich doch immer auch es geschafft, äh, deine Filme in, äh, äh, nicht monumental ausufern zu lassen. Liegt natürlich auch mit am Regisseur, was er draus macht. Aber äh, viele deiner Filme sind wirklich auch in dem äh, gängigen äh, Kinoformat von der Zeit her Gelaufen. Ich möchte mich im Namen aller äh, Zuschauer bei dir bedanken für dein jetzt 70-Jähriges, es wären ja 70 Jahre, dass du, also Störenfriede hast du 51 angefangen mitzuwirken, äh, 70 70 Jahre äh, Drehbuch schreiben und ich hoffe und wünsche, dass du äh, immer noch weiterhin äh, Ideen hast und die zu Papier bringst und hoffentlich kommen die dann auch ins Kino. Alles Liebe, bleib gesund, auch alles Liebe und Gute für deine Frau Ömmöcke, die ja in Jahrzehnten immer an deiner Seite geblieben ist. Ist ja, glaube ich, für einen Künstler auch wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einem auch mal äh, ja, Kraft spendet und... Äh, mitfiebert. Also da hast du, glaube ich, auch großes Glück. Also ich wünsche dir weiterhin Glück im Leben und ja, dass wir dich noch lange haben und zu Gesprächen immer wieder äh, zusammenfinden. Danke. <lacht> <lacht> Vielen Dank und auf Wiedersehen.